damit können wir in den Tagesordnungspunkt 14. Eintreten. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU, von Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten. Das, ist das 19. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags. Berichterstatter ist der geschätzte Kollege Frömmrich. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung der Ältestenrat empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Damit eröffne ich die Aussprache. Erster Redner ist der Abg. Lambrou für die Fraktion der AfD. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, kennen Sie eigentlich das Kinderbuch von der kleinen Raupe Nimmersatt? In der Buchbeschreibung heißt es, auch kleine Raupen können großen Hunger haben. Deshalb macht sich die Raupe Nimmersatt auf die Suche nach etwas zu essen und wird fündig. Sie frisst sich von Montag bis Sonntag. Seite für Seite durch einen Berg von Leckereien, bis sie endlich satt ist. Soweit vorerst zu diesem Kinderbuch. Meine Damen und Herren, die Regierungskoalition aus CDU und GRÜNEN sowie die SPD und die FDP wollen die Diäten, also die Gehälter der Abgeordneten, noch in diesem Jahr erhöhen. Die Regierungskoalition aus CDU und GRÜNEN sowie die SPD und die FDP wollen die weiteren Anhebungen dieser Diäten weiter automatisieren, indem sie diese bis 2023 an einen Index koppeln. Die Regierungskoalition aus CDU und GRÜNEN sowie die SPD und die FDP wollen die steuerfreie Pauschale der Abgeordneten von 601 auf 950 € im Monat erhöhen. Die Regierungskoalition aus CDU und GRÜNEN sowie die SPD und die FDP wollen das Budget für die Gehälter der persönlichen Referenten der Abgeordneten von rund 3.900 € auf knapp 5.000 € im Monat erhöhen. Wir befinden uns heute in der zweiten Lesung des Gesetzes zur Erhöhung dieser Mittel. Wie wir aus der ersten Lesung bereits wissen, ist auch DIE LINKE grundsätzlich für diese ganzen Erhöhungen. DIE LINKE stört sich lediglich an der Koppelung der Diätenerhöhung an einen Index. Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion bleibt bei Ihrer Meinung aus der ersten Lesung. Wir sind gegen diese ganzen Erhöhungen. Damit stehen wir hier im Hessischen Landtag ganz alleine gegen alle anderen Fraktionen. Kann es deshalb vielleicht sein, dass sich die AfD bei diesem Gesetzentwurf in ihrer Meinung irrt, schauen wir doch einmal zum Bund der Steuerzahler, Landesverband Hessen. Er ist meines Wissens bisher noch nicht als rechtspopulistische NGO-Organisation im politischen Vorfeld der parlamentarischen AfD aufgefallen und er ist in Sachen Anprangerung von Steuergeldverschwendung eine glaubwürdige Institution in den Augen der Bürger und der Medien. Ich zitiere aus der Pressemitteilung des Bund der Steuerzahler, Landesverband Hessen, vom 21. Mai 2019. Überschrift, nicht noch mehr Geld für XXL-Landtag. Text. Der Bund der Steuerzahler Hessen lehnt die Pläne der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und Freien Demokraten, die Zuschüsse in eigener Sache, um insgesamt mehr als 3 Millionen € zu steigern, ab. Angesichts des stark gewachsenen Landtags sei es nicht nachvollziehbar, dass mit dem gemeinsam eingebrachten Gesetzentwurf Drucksache 20-631 die monatliche Kostenpauschale um über 50 und das Mitarbeiterbudget um über 25 gesteigert werden sollen. Den Steuerzahlern entstehen alleine dadurch Mehrkosten von über 2,5 Millionen € pro Jahr. Bei 27 zusätzlichen Abgeordneten müsste die Arbeitsbelastung für den einzelnen Volksvertreter doch eigentlich sinken und nicht steigen. Denn nur im letzteren Falle wären die Kostensteigerungen zu begründen, so Joachim Papendick, Vorsitzender des Bund der Steuerzahler Hessen. Weil der XXL-Landtag ohnehin schon immense Mehrkosten mit sich bringe, sollten sich die Parlamentarier statt mit weiteren Ausgaben lieber mit konkreten Einsparvorschlägen beschäftigen. Auch die im Gesetzentwurf vorgesehene automatische Erhöhung der Abgeordnetenbezüge ist für den Bund der Steuerzahler Hessen nicht länger tragbar. Die Ätenanpassungen sollten jeweils öffentlich im Plenum diskutiert und begründet werden. Diese Versteckspiele passen nicht mehr in die Zeit und sollten beendet werden. Die Bürger haben einen Anspruch auf mehr Transparenz, so papendick. Und soweit meine Damen und Herren, die Pressemitteilung des Bund der Steuerzahler Landesverband Hessen zum heutigen Tagesordnungspunkt. Die AFD Fraktion schließt sich dieser Sichtweise vollumfänglich an, die wir bereits in der Plenarsitzung im Mai ausführlich erläutert haben. Wir können nicht in einem hessischen XXL Landtag, bei dem seit dem 18. Januar 2019 durch 27 Ausgleich- und Überhangmandate für fünf lange Jahre bereits hohe monatliche zusätzliche Ausgaben für den Steuerzahler entstehen, jetzt ohne jede Not weitere Ausgaben draufsatteln, nur weil so habe ich es aus den Ausführungen der anderen Rednern bei der ersten Lesung im Mai vernommen sich andere Landtage in Deutschland noch mehr Mittel für die Abgeordneten und das darum herum genehmigen. Es ist aus unserer Sicht vielmehr zu hinterfragen, ob die anderen Landtage nicht eher etwas abspecken sollten. Wir alle, wir 137 Landtagsabgeordnete, erhalten jeden Monat jeweils rund 8.000 € Diäten, 601 € steuerfreie Kostenpauschale und knapp 3.900 € Budget für persönliche Referenten. Reicht das denn nicht, meine Damen und Herren? Ich möchte Herrn Bellino von der CDU zitieren. Hessenschau vom 22. Mai 2019. Weder die Abgeordneten noch die Mitarbeiter sind überbezahlt. Lieber Herr Bellino, an dieser Stelle einfach einmal die folgende Information. Das durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen eines Vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers betrug im Jahre 2019 in Deutschland laut Statista.com. 3.880 € im Monat. Wenn Sie einmal schauen, wie viel Prozent der Vollzeit arbeitenden Bevölkerung auf ein Bruttomonatsgehalt von über 8.000 € kommen, da finden Sie nicht mehr viele. Ich weiß nicht, ob wir Landtagsabgeordneten unter überbezahlt sind. Unterbezahlt sind wir jedenfalls nicht. Und von den üppigen Rentenansprüchen der Landtagsabgeordneten kann die restliche arbeitende Bevölkerung sowieso nur träumen. Mit der Raupe Nimmersatt im bereits erwähnten Kinderbuch ging es übrigens wie folgt weiter. Es war die Zeit gekommen, sich einen Kokon zu bauen, und nach zwei Wochen des Wartens schlüpfte aus der Raupe ein wunderschöner Schmetterling. Meine Damen und Herren, die AfD ist weder gegen Schmetterlinge noch gegen moderate und angemessene Erhöhungen. Aber die Inhalte des hier vorliegenden Gesetzentwurfs sind ein viel zu großer Schluck aus der Pulle, wie man umgangssprachlich sagt, und es ist zudem der völlig falsche Zeitpunkt für selbstverständlich nur im literarischen Sinne nimmersatte Raupen und schlüpfende Schmetterlinge. Ich möchte deshalb schließen mit den Worten von Clemens Knobloch, dem Leiter der Haushaltsabteilung und Haushaltsexperte beim Bund der Steuerzahler Hessen. Schließen. Er sagte am 22. Mai 2019 in der Hessenschau, jetzt für jeden einzelnen Landtagsabgeordneten, bei dieser Steigerung der Anzahl der Abgeordneten jetzt noch einmal eine Erhöhung vorzunehmen, ich kann es nicht nachvollziehen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, meine Damen und Herren. Die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag lehnt diesen Gesetzentwurf ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lambrou. Nächster Redner ist der Kollege Holger Bellino für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Also zum einen, Herr Lambrou, wir haben Mikrofone. Sie müssen nicht so brüllen. Und das Zweite, Wenn Sie sich schämen für das Geld schämen, dann investieren Sie das doch in weitere Zuarbeit, in weitere Mitarbeiter. Dann wird die Qualität Ihrer Reden vielleicht etwas besser. Denn das, was Sie hier abgeliefert haben, ist der Versuch einer Skandalisierung eines Vorganges, der normal ist, eines Vorganges, der fair ist, eines Vorganges, der so transparent ist wie in keinem anderen oder kaum einem anderen Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Das hatte ich Ihnen damals schon erwähnt erläutert in der ersten Lesung, dass wir ein Verfahren haben, in dem wir uns an dem orientieren, was der durchschnittliche Hesse ein Jahr vorher bereits an Einkommensverbesserungen hatte. Genau das, genau das holen wir uns dann, oder gestatten wir uns dann ein Jahr später. Genau diese Summe. Und diese Summe, die legen wir nicht einfach einmal so fest, die rechnen wir auch nicht aus, sondern das machen die neutralen Fachleute im Statistischen Landesamt. Und deshalb ist das nicht die Raupe Nimmersatt. Das sind wir nicht, das waren wir nicht, das wollen wir nicht werden. Das ist vielleicht Ihr Politikbild an anderer Stelle. Ich erinnere an die Verfahren, die auf Bundesebene laufen. Das sind dann eher die Raupen Nimmersatt, sondern wir orientieren uns, wie gesagt, an dem. Wir orientieren uns. Wir orientieren uns an dem, was der durchschnittliche Hälfte an Einkommenssteigerungen hatte. Insofern ist das mit der Raube Nimmersatt vielleicht ein Gag aus Ihrer Sicht, aber es ist noch nicht einmal literarisch zutreffend. Wir sind nämlich nicht eine Raube, sondern wir sind allenfalls Follower. Wir folgen dem, was andere bereits hatten. Wir haben zum anderen über unsere Mitarbeiter nachgedacht, das haben wir überparteilich geregelt. Was Sie vergessen in all Ihren Zitaten und in dem, was Sie hier vortragen, ist, dass wir bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wertvolle Arbeit vor Ort leisten, im bundesrepublikanischen Vergleich auf Platz sechs lagen und uns jetzt uns kaum verbessern, und dass wir das was wir jetzt machen, seit 1999 nicht mehr geändert haben. Seit 1999 bleiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort stehen, wo sie gestanden haben, mit einer kleinen Anpassung, was die Inflation anbetrifft, aber nicht grundlegend. Da hat sich die Welt schon etwas geändert, und auch die Herausforderungen haben sich entsprechend geändert. Insofern ist das mit Sicherheit nachvollziehbar und hat auch mit einer Raupe hat nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und Sie sprechen zum Dritten die Pauschale an da gilt das Gleiche auch nach dieser Anpassung, die wir jetzt hier vornehmen, sind wir immer noch auf dem fünftletzten Platz im Vergleich aller Bundesländer. Da kann man jetzt sagen, das ist aus meiner Sicht immer noch zu hoch. Aber wenn man das realistisch abbilden möchte und eben nicht nur populistisch vorträgt, dann gehört, das, dann gehört auch das wenigstens zur Wahrheit dazu, dass man eben auch hier die entsprechenden Relationen bildet. Das machen Sie nicht, und Sie machen das auch System nicht, wie Sie das auch in anderen Politikdiskussionen nicht machen. Sie nehmen Einzelfälle und sie verallgemeinern diese Einzelfälle und meinen, das sei dann das realistische Abbild. Das war nie so, und das ist auch nicht so. Und was auch übersehen wird, und das ist mir wichtig, abschließend darauf auch noch hinzuweisen, weil das auch manch einer in der Öffentlichkeit nicht weiß, obwohl wir es ja immer wieder sagen. Wir orientieren uns, wie ich bereits mehrfach sagte, immer an dem, was in Hessen ein Jahr vorher schon passiert ist. Und ganz wichtig ist, das muss nicht immer nach oben gehen. Wenn wir in Hessen eine Situation haben, wo die Einkommen einbrechen, wo die Einkommen zurückgehen, dann spüren wir Abgeordnete dies auch. Und ich finde, das ist ein solidarischer Akt dass wir eben nicht sagen, wir machen automatisch jedes Jahr so und so viel mehr, sondern dass wir sagen, erstens, das geben uns andere vor, und dass wir zum Zweiten sagen, wenn die Entwicklung nach unten geht, dann geht sie auch bei uns nach unten. Ich sage es nochmals, das Verfahren ist in meinen Augen transparent, fair und angemessen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bellino. Nächster Redner ist der Abgeordnete Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich werde meine Redezeit nicht ausnutzen, weil es nicht notwendig ist, so intensiv über diese ähm, äh, wie soll ich sagen, Tiraden der AfD noch einmal zu diskutieren. Deswegen will ich zur Sachlichkeit noch einmal beitragen. Wir haben in einem sehr langen Prozess, äh, Diskussionsprozess uns, äh, darüber unterhalten, wie die Situation der Abgeordneten ist. Wir haben uns gleichzeitig Informationen eingeholt, wie das in anderen Bundesländern geregelt ist und auch im Bundestag und durchaus auch einmal Vergleiche angestellt. Zunächst will ich mit einer Falschaussage von Ihnen, Herr Lambrou, aufräumen. Wir als LINKE lehnen nicht den Index ab sondern im Gegenteil, wir begrüßen grundsätzlich, dass ein Index, so wie ihn Herr Bellino jetzt beschrieben hat, auch zugrunde gelegt wird für eine Diskussion und Entscheidung, die wir allerdings in jedem einzelnen Jahr neu treffen möchten. das ist der Kritikpunkt, den wir an diesem Gesetzentwurf haben. Das ist bekannt. Das war immer unsere Position, ich will Ihnen an der Stelle nur sagen, dass es die AfD wirklich nicht braucht, um eine kritische Diskussion über Diäten und Diätenerhöhungen hier im Hause vorzunehmen. Das tun wir schon seit 2008, seitdem wir diesem Landtag angehören. Das werden wir auch weiter kritisch begleiten. Insofern sage ich auch für meine Fraktion, ja. Die inhaltlichen Punkte, die hier gesetzt werden, also das Nachvollziehen der Lohnerhöhung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich im Index ausdrückt, die jetzt 2,9 betrug für das letzte Jahr, die tragen wir mit. Gar keine Frage. Und die Erhöhung der steuerfreien Pauschale tragen wir ebenso mit wie die angemessene Erhöhung der Vergütung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Wahlkreisen draußen. Insofern hinkt auch der Vergleich, wenn ich das sagen darf, mit dem Durchschnittseinkommen das ist immer schön wenn Sie das darstellen, wobei ich anmerken möchte, Sie haben natürlich nur das Männereinkommen ja, zugelegt. weil die Frauen verdienen statistisch 21 weniger. Verdienen. Aber das verstehe ich, Herr Lambrou, dass bei der Zusammensetzung Ihrer Fraktion sozusagen Frauen und auch das Einkommen von Frauen dann auch im Durchschnitt keine Rolle spielen. Also lassen wir es dabei. Ja. Wir wir werden uns als Fraktion, weil eben eine Pauschale des Index, eine Pauschale Erhöhung jetzt im Gesetzentwurf vorgelegt wird und ausdrücklich nur wegen dieses Tatbestands hier bei der Abstimmung der Stimme enthalten. So habe ich es auch in der ersten Lesung bereits vorgetragen und auch im Ausschuss. Und im Übrigen werden wir alles dazu tun, dass zumindest 19 Abgeordnete dem XXL-Landtag, dem künftigen, nicht mehr angehören. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. – Nächster Redner ist der Abg. Günter Rudolph für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was für ein Weltbild Herr Lambrou, haben Sie und Ihre Truppe eigentlich von hauptamtlichen Politikern? Das, was Sie dargestellt haben, ist der ziemlich plumpe Versuch, Politiker zu diskreditieren, sie als raffsüchtig hinzustellen. Ja, die Grenze zwischen scheinheilig und heilig ist bei Ihnen fließend, meine sehr verehrten Damen und Herren von der AfD, und dagegen verwahren wir uns ausdrücklich an dieser Stelle. Dieser Landtag macht seit vielen vielen Jahren ein sehr transparentes Verfahren, wenn es um die Diäten geht, von Abgeordneten. Ja, das mag verführerisch klingen, dass Abgeordnete selber über die höhere Diäten befinden. Wir orientieren uns an einem Index, den das Statistische Landesamt festlegt. Wir haben sogar schon Nullrunden in diesem Landtag gehabt. Nennen Sie ein Verfahren, das transparenter ist. Es sei denn, Sie sagen, Abgeordnete sollen grundsätzlich nicht mehr Geld bekommen. Dann kann man die Position machen. und Den Bund der Steuerzahler, eine eher kleine Organisation als Grundzeugen hinzustellen. Der Bund der Steuerzahler ist möglicherweise zufrieden, wenn es gar keine Abgeordnete mehr gibt. Das ist definitiv nicht unsere Position. Ja, Abgeordnete im Landtag gehören zur Demokratie. Demokratie kostet Geld. Selbst 18, 19 Abgeordnete der AfD muss die Demokratie ertragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in der Sache ist es in der Tat so, wie soll die Amtsausstattung von Abgeordneten sein? Die Mitarbeiterpauschale hat einmal angefangen mit einer halben brt 6 stelle Dann wurde die 1999 erhöht auf eine ganze Stelle. Erhöht. Der Hessische Landtag hat keinen wissenschaftlichen Dienst im Gegensatz zum Deutschen Bundestag. Und deswegen ist eine vernünftige, angemessene Erhöhung für die Mitarbeiterentschädigung richtig und zweckmäßig, um auch darauf zurückzugreifen. Aber selbst mit dieser Summe können Sie so viel nicht anfangen. Es ist ein Fortschritt ohne Frage. Wenn wir die Aufgabe haben, wenn Sie die Aufgabe nicht ernst nehmen, ist das Ihr Problem. Wir nehmen Sie jedenfalls ernst. Wenn ich die Regierung kontrolliere, brauche ich auch die nötigen Ressourcen finanziell und personell, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe in Nordhessen in den letzten fünf Monaten wenig AfD Abgeordnete bei Veranstaltungen gesehen. Im Wahlkreis schon gar nicht. Deswegen, wenn Sie Ihren Job ernst nehmen, dann erwarte ich, dass Sie das auch tun. Sie sind eine Partei, Sie haben hier nur ein Thema, Sie haben nur ein einziges Thema, auf das Sie sich kaprizieren. Deswegen ist das, was Sie hier vortragen, der Sache unsäglich Sie wollen nur Politikern ein schlechtes Rücken. Die Zahlen ja, die vertrete, ich auch. die vertrete ich auch in jeder öffentlichen Diskussion. Was ist angemessen für Abgeordnete? Sollen sie an allgemeinen Einkommensentwicklungen teilhaben? Die Erhöhung der Kostenpauschale nach fast 20 Jahren halten wir auch für vertretbar. Kollege Bellino hat darauf hingewiesen, im bundesweiten Ranking liegen wir noch fast an allerletzter Stelle. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir unseren Job als Abgeordnete ernst nehmen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass wir ordentlich ausgestattet sind, nicht üppig. Wir haben noch als Fraktion keine Häppchen und Sekt und Champagner, wie Sie das in Berlin gemacht haben. Wir haben keine Quellen aus dem Ausland, wo es Spenden gibt. Deswegen Sie sollten Sie anderen nicht vorwerfen, dass wir Steuergelder verschwenden. Wer im Glashaus sitzt, meine Damen und Herren, von der AfD sollte ganz, ganz kleine Brötchen backen und bei sich selbst an der Stelle anfangen. und wir werden vom Rechnungshof jährlich geprüft die Fraktionen. Sie werden im nächsten Jahr das Vergnügen haben und wir haben keinen Zweifel an der Unabhängigkeit des Rechnungshofs zu zweifeln. Sie prüfen alle Fraktionen, die gehen in die kleinste Ausgabe, dann werden sie zu beweisen haben, ob sie sachgerecht damit umgehen. Sie müssen vorher die Backen gar nicht aufblasen in diesem Landtag, in diesem das können sie gar nicht, weil der Landesrechnungshof erst nachträglich prüft. Erzählen Sie hier keinen konzentrierten Unsinn, Herr Lambrou, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihre Aussage ist falsch, weil der Landesrechnungshof prüft nachträglich prüft. Das ist jedenfalls die bisherige Praxis. Warum der Landesrechnungshof Sie privilegieren sollte, ist mir, noch, ist mir auch völlig egal. Wir haben eine eigene Verantwortung. Der kommen wir nach. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Demokratie kostet Geld. Das ist so. Wir haben zu akzeptieren, dass die Wählerinnen und Wähler im letzten Jahr so gewählt haben. Das sind Überhang- und Austragsmandate. Ich bin sicher, beim nächsten Mal wird sich das verändern. Aber dass deswegen alle Fraktionen Ausdrückliche Einsparungen hinnehmen müssen, halten wir für nicht sachgerecht. Ja, das, was wir vornehmen, kostet Geld. Dazu stehen wir auch. Ich will Ihnen auch sagen: Die Reaktionen der Öffentlichkeit, bis auf den bunter Steuerzahler, waren sehr übersichtlich. Also früher, ich erinnere mich an die Jahre, da war bei jeder Erhöhung eine breite öffentliche Diskussion. Wir haben einen vernünftigen Index. Er ist transparent. Er ist nachvollziehbar. Dazu stehe ich auch. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist Ihre Kritik heuchlerisch. Sie ist nicht nur populistisch, sie diskreditiert Politikerinnen und Politiker, die ihren Job ernst nehmen. Wir tun das. Deswegen haben wir gemeinsam mit anderen Fraktionen den Gesetzentwurf vorgelegt. Nach vielen Jahren von Nullrunden, keiner Erhöhung auch der Sachausgaben, halten wir die Erhöhung für angemessen, für sachgerecht. Deswegen werden wir ihm auch zustimmen. Wir können jede Diskussion mit Ihnen führen. Wir sind auch bereit, uns vor allem inhaltlich mit Ihnen auseinanderzusetzen. Da will ich anschließen an die Kollegen Ja, unser Ziel muss es sein, solche Kooperierungen wie Sie bei den nächsten Wahlen deutlich zu reduzieren. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. – Nächster Redner ist der Abg. Jürgen Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Kollegen haben viele Dinge hier schon angesprochen. Ich will vielleicht auf das eine oder andere doch noch eingehen. Ich finde, wie die Diskussion hier vom Kollegen Lambrou angefangen worden ist, hat man schon deutlich erkennen können, was eigentlich das Ziel dieser ganzen Veranstaltung ist. Ziel dieser Veranstaltung, die Sie hier gerade vorgeführt haben, Herr Kollege Lambrou, ist ja nicht gewesen, dass Sie jetzt ernsthaft sich über das auseinandersetzen wollen, was in diesem Gesetzentwurf steht. Das wollen Sie ja nicht. Das einzige Ziel, das Sie hier haben, ist, den Hessischen Landtag und die Abgeordneten des Hessischen Landtags zu diskreditieren. Das ist das einzige Ziel, was Sie hier verfolgen. Sie wollen die Kolleginnen und Kollegen hier als raffgierig darstellen, Sie wollen sie als diejenigen darstellen, die sich die Taschen voll machen. Ich habe ja irgendwo gelesen, hat ein Kollege von Ihnen gesagt, man müsse nur draußen hingehen, müsse sich anschauen, in welchen Limousinen die Kolleginnen und Kollegen vom Hof fahren und welche Limousinen Sie hier parken. Das ist doch das eigentliche Ziel der Veranstaltung, nämlich das Verfassungsorgan Landtag die gewählten Abgeordneten dieses Hauses zu diskreditieren und ihnen außen das Schild anzuhängen, dass sie einer raffgierenden Veranstaltung angehören. Das ist genau das Ziel, das Sie verfolgen, Herr Kollege. Deswegen sage ich Ihnen, das wird Ihnen nicht gelingen. weil vom Grundtenor her ist es ja eine richtige Veranlagung, dass wir in solch einem Gesetzgebungsverfahren, wo es um die Ausstattung der Abgeordneten geht, wo es um die Diäten der Abgeordneten geht, wo es darum geht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Vergütungen zu bezahlen, dass wir das in einem offenen und transparenten Verfahren machen und dass wir das hier im Hessischen Landtag mit allen, die sich dafür interessieren, diskutieren. Ein transparenteres Verfahren als das, was wir hier praktizieren, Liebe Kolleginnen und Kollegen, das gibt es nicht. Von daher ist es fehl, was Sie hier eben behauptet haben. Und auch was die Ausstattung angeht, die Kollegen sind ja schon darauf eingegangen, auch was die Ausstattung angeht, natürlich kann man sich darüber unterhalten, sind jetzt 900 € angemessen oder sind es nicht vielleicht 750. In unserer Fraktion ist über dieses Thema auch diskutiert worden. Man kann auch darüber diskutieren, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt. Man kann auch darüber diskutieren, ob die Orientierung am Index das richtige Verfahren ist. Ich glaube, es ist das richtige Verfahren. weil was ist, dann, was ist transparenter, als sich an den Steigerungen von Löhnen und Gehältern der Bürgerinnen und Bürger in unserem Bundesland zu orientieren, was die Bezahlung der Abgeordneten und die Steigerung der Diäten für die Abgeordneten angeht? Ein transparenteres Verfahren als den Index gibt es gar nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir nehmen damit als Abgeordnete des Hessischen Landtags an der Einkommensentwicklung teil, genauso wie die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Und wenn Sie sich einmal die Unterlagen angucken, die Ihnen ja auch zugänglich gemacht worden sind, werden Sie auch sehen, dass es, ich glaube Landtag drei Nullrunden in diesem Landtag gegeben hat, dass es sogar, eine, ich glaube einmal eine Minusrunde gegeben hat, was die Abgeordnetendiäten angeht. Von daher stellen wir uns hier nicht hin und sagen, das ist, dass wir machen hier meine eine Erhöhung und orientieren uns da an weißwem. Nein, wir orientieren uns an den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes und an den Einkommenssteigerungen, die da zu verzeichnen sind. ich glaube, dass das ein gutes Verfahren ist, das wir da gewählt haben. Und wenn es Ihnen um das Verfahren ginge und wenn es Ihnen darum ginge, sozusagen mit uns in den Diskurs einzutreten, was ist denn jetzt der bessere Weg oder wo könnte man mehr oder wo könnte man weniger machen, dann hätten Sie sich hier im Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Dann hätten Sie sich im Gesetzgebungsverfahren beteiligt und hätten hier Änderungsanträge zu dem vorliegenden Gesetzentwurf vorgelegt. Das haben Sie nicht gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das haben Sie nicht gemacht. Nein, das haben Sie nicht gemacht. Der Gesetzentwurf, der hier vorliegt, ist der Gesetzentwurf mit der Drucksache 20 631. Da liegt von Ihnen kein Änderungsantrag vor. Deswegen wäre es ein parlamentarisches Verfahren gewesen, wenn Sie schon mit dem nicht einverstanden sind, was in dem Gesetz steht, hier Änderungsanträge vorzulegen und zu sagen, was Sie wollen. Das wollen Sie aber gar nicht, liebe Das wollen Sie aber gar nicht, weil Ihnen ja weil Ihnen ja an dem Diskurs gar nicht gelegen ist, sondern Ihnen ist daran gelegen, ein Bild in der Öffentlichkeit zu stellen. Und das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Wir doch ein und der zweite Punkt ist, dann beantragen Sie, dann gehen wir in die zweite Lesung. Dann gehen wir in die zweite Lesung im Ältestenrat. Und der Gesetzentwurf wird aufgerufen. Und wir wollen darüber diskutieren, was Sie nun an dem Gesetzentwurf verändern wollen. In diesem Ältestenrat haben Sie sich noch nicht einmal zu Wort gemeldet. Sie waren mit drei Personen anwesend. Sie haben sich noch nicht einmal zu Wort gemeldet. Und daran sieht man, welch Geisteskind Sie sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht zu Wort gemeldet. Mit drei Leuten waren Sie anwesend. Nein. Nein. Das ist genau Ihr Verfahren, sich hier vorne hinzustellen. Und Dinge zu kritisieren, und da, wo die Gremien dafür zuständig sind, sich über diese Dinge auseinanderzusetzen, da halten Sie schön den Mund. Hier blasen die, die Backen auf, und dort kriegen Sie kein einziges Argument raus. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von daher sage ich, okay, dieses Parlament heißt ja, heißt ja Parlament, weil Parlament hat ja etwas mit Palare zu tun, also sich zu verständigen, auszutauschen, Argumente auszutauschen. Und der Austausch, wo hätte er stattfinden können? Im Ältestenrat, Rat, der sich zur Vorbereitung der zweiten Lesung mit diesem Gesetzentwurf beschäftigt hat. Das haben Sie nicht getan. Ihnen geht es um das Bild, dieses Parlament als raffgierig darzustellen. das wird Ihnen nicht gelingen, weil das, was wir hier gemacht haben, glaube ich, ist im Großen und Ganzen angemessen. das kann man auch in der Öffentlichkeit vertreten. das tun wir. Als Abgeordnete des Hessischen Landtags, auch weil wir auf vielfältigen Veranstaltungen unterwegs sind, und wir müssen auch erklären, was wir hier machen. Das spricht runter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, bei der Gestaltung der Abgeordnetenbezüge, der Kostenbauschalen, der Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss der Landtag, müssen die Abgeordneten sich kritischen Begleitungen stellen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist ein Thema, das die Öffentlichkeit betrifft und was von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Aber wir tun das in einer Art und Weise, in der wir uns mit den Argumenten auseinandersetzen. Was Sie machen, das ist demagogisch, und das werden wir nicht zulassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das werden wir nicht zulassen. Ihnen geht es nur darum, ein Bild zu stellen. Auch das geht in die falsche Richtung. – Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Frömmrich. – Es hat sich jetzt noch zu Wort gemeldet, Herr Kollege Lambrou für die Fraktion der AfD für 24 Sekunden. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben vier Änderungsanträge gestellt zum Nachtragshaushalt gestellt, wo diese ganzen Kosten für die Erhöhung der Diäten usw. berücksichtigt wurden, und haben vorgeschlagen, das Geld einzusparen zum Schuldenabbau Abgesehen davon sehen wir unsere Aufgabe, nicht in nicht öffentlichen Gremien die Dinge unter der Decke zu halten, sondern hier in aller Öffentlichkeit Transparenz herzustellen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist das Wesen des demokratischen Diskurses, und diese Diskussion führen wir jetzt. Was ist daran falsch, bei diesen Erhöhungen Öffentlichkeit herzustellen? Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lambrou. Ich bitte um ein bisschen mehr Ruhe in der Debatte und darf jetzt das Wort erteilen dem Kollegen Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte, Jürgen Lenders. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Nächste, der sich blamiert. Die Einstellung, die Sie haben, spricht für sich selbst. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich mich hier überhaupt noch zu Wort melde, weil die Kollegen es nur wirklich schon noch ausreichend dargelegt haben. Aber ich will die Freien Demokraten nicht der Gefahr aussetzen, dass sie uns nachher danach sagen, wir hätten uns an dieser Debatte vorbeigedrückt. Meine Damen und Herren, meine Herren von der AfD, Erstmal was die Frage der meine Damen und Herren von der AfD, meine Herren von der AfD, die gerade geredet haben. Ich glaube, bisher haben sich die Damen da noch nicht zu Wort gemeldet. Meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, einen XXL-Landtrag, den haben wir natürlich dem auch zu verdanken, dass Sie heute hier mit uns hier debattieren und streiten können. Es ist auch eine Frage von Demokratie, dass man das akzeptiert. Aber wenn bei allen Einsparvorschlägen, bin ich mal gespannt, wenn wir als Freie Demokraten haben die Vorschläge eingebracht was ihre Wahlrechtsreform anbelangt. Da könnten wir nämlich den Landtag dann auch verkleinern, um auf einen XXL-Landtag zu reagieren. Da bin ich ja mal gespannt, wie Sie sich dann konstruktiv in solch eine Debatte einbringen. Bisher ist Ihnen das nur nicht gelungen. Und Herr Lambrou, was ich ja dann auch besonders bemerkenswert fand, war schon Ihr Nebensatz, auch die AfD wäre nicht dagegen, gegen maßvolle Erhöhungen und, und, und, und dass sie angemessen sein sollen. Aber Herr Lambrou, jetzt habe ich das Mikro. Herr Lambrou, was ist denn dann in Ihren Augen angemessen? Was soll es denn sein? Soll das der Index der AfD-Fraktion sein, der da angemessen ist? Glauben Sie allen Ernstes, dass Sie hier objektiv entscheiden können, wie hoch die Diäten von Abgeordneten sein sollen, wo uns das Verfassungsgericht die Aufgabe gegeben hat, uns selbst zu entscheiden, ein Verfahren zu entwickeln. Wir haben ein Verfahren entwickelt, und das ist transparent objektiv nachvollziehbar. Übrigens wird es jedes Jahr veröffentlicht, und es kann jeder nachlesen, was wir hier beschlossen haben. Meine Damen und Herren, es muss mir irgendeiner erklären, was das bessere Verfahren ist, und nicht hier so populistisch agieren, wie es die AfD tut. Meine Damen und Herren, es ist schon ein Kreuz mit Ihnen. Das kann man sicherlich sagen. Wenn Sie hier die Frage aufwerfen, kann es vielleicht sein, dass nur die AfD jetzt den Stein der Weisen gefunden hat? Kann es denn vielleicht sein, Dann stelle ich Ihnen einmal die Frage: Kann es denn vielleicht sein, dass die AfD die einzige Fraktion ist, die es zu populistischen politischen Zwecken nutzen will, die Klischees von Abgeordneten, Klischees, Vorurteile von Politik bedienen will, meine Damen und Herren? Das ist eben halt eine Partei, die lebt von den ewig Frustrierten, von den Protestwählern. Sie leben von den Verschwörungstheoretikern. meine Damen und Herren. Und genau diese Klischees wollen Sie bedienen. Das ist der einzige Zweck für Ihr Verhalten in diesem Hessischen Landtag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Ich lasse nun über den Gesetzentwurf Abstimmen in zweiter Lesung. Abstimmen. Wer für die Annahme des Gesetzesentwurfs, bitte ich um das Handzeichen, dafür ist die Fraktion der Freien Demokraten, der CDU, der von Bündnis 90, die Grünen, der SPD. Wer ist gegen den Gesetzentwurf? Das ist die Fraktion der AfD. Und wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Linke. Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben. Wir sind am Ende der Plenarsitzung jedenfalls des heutigen Tages angelangt. Im Restaurant des Hessischen Landtags findet der parlamentarische Abend der Ingenieurkammer statt. Der Haushaltsausschuss kommt nun in Sitzungsraum 501a zusammen. Außerdem Ich bitte noch um ein bisschen Ruhe. Damit Sie wissen, wo Sie hin müssen, wenn Sie jetzt noch in den Ausschuss gehen. Der Sozialausschuss tagt im Anschluss an die Plenarsitzung im Sitzungsraum 204 M. Und zum, gleichen Zeitpunkt kommt der... ja. zum gleichen Zeitpunkt kommt der Hauptausschuss. Also, wenn Sie es nicht wissen wollen und dann am Ende suchen, dann können wir es auch so machen. Also, zum gleichen Zeitpunkt kommt der Hauptausschuss in Sitzungsraum 510 W zusammen. Jetzt ist der Zeitpunkt zum Aufbruch in die Ausschüsse gekommen. Herzlichen Dank, und bis morgen früh.